Mein Name ist Benedict äh, Schmidt, Nickname Boomel im Internet, ähm, bin 30 Jahre alt, Vater einer kleinen Tochter, äh, mittlerweile IT-Referent oder Fachreferent nennen sichs es genauer, Hab vorher jahrelang bei einer Tageszeitung gearbeitet und ich glaube, ich bin so so ja zu die Piraten 2007 das erste Mal, was gehört davon, dass es sie gibt und total ignoriert, weil politisch äh, mir nie vorstellen können, irgendwas zu tun. Äh, also 2008 wurden die, oder kamen die Einschläge äh, unglaublich näher mit äh, Vorratsdatenspeicherung und äh, Killerspieldebatte, also wo Leute über Kulturen sich äh, Urteil angemaßt haben, wo sie nie verstanden haben, äh, was da die Menschen überhaupt machen, wenn sie in so Fun liegen und, und so professionell auch gamen. Ähm, in Ingolstadt 2009 im Februar das erste Mal so einen Stammtisch besucht äh, und seitdem eigentlich Fulltime, also unterwegs mit äh, allem, was man hier tun kann, von Vorstandsämtern über äh, im Bund ein bisschen Social Media äh, schmeißen, mehr äh, einfach alles tun, um diese Bewegung oder diese Idee, dieses, dieses äh, System Piratenpartei einfach vorwärts zu bringen. Videokameras beschützen erstmal überhaupt niemanden. Äh, Videokameras sind vergleichbar mit Leuten, die neben einem, ja, Streit, einem Überfall, einem Raubüberfall, wo einer alten Dame in die Handtasche geklaut wird, das sind Leute, die schauen zu, äh, die spannen, ähm, tun vielleicht noch ein bisschen wichtig, äh, wenn man das mal so übersetzen will, aber Kameras werden äh, nie aktiv irgendwo eingreifen, äh, äh, Punkt. Ähm, es, ich habe noch nie einen Polizisten kennengelernt, der kuschelt. Äh, das ist, ist, ist überhaupt nicht so. Das, äh, mir, mir ist lieber, wenn äh, tatsächlich, tatsächlich Polizeipersonal auch gestellt wird und die nicht auf der letzten Rille auch durch die Stadt fahren äh, mit zwei, drei Wagen äh, an einem Wochenende, wo total auch über, überfordert und überlaufen sind von irgendwelchen äh, Anrufen. Ähm, mir ist es lieber, ein Polizist ist überhaupt da. In, in dieser Stadt und äh, kann deeskalierend noch einwirken, kann nur äh, nicht sofort in, in, in, äh, mit Pfefferspray irgendwo prügelnd durch die Gegend laufen, wie es in, meisten, in manchen Großstädten mittlerweile in, in so manch Gefahrengebiet äh, vonstatten geht. Äh, das ist in Ingolstadt einfach deplatziert. weil der Unterschied zwischen freiwillig preisgegebenen Daten und äh, äh, Daten, die ich nicht frei preisgeben will, äh, elementar ist. Die informationelle Selbstbestimmung oder ähm, der, der Fakt einfach, dass ich zum Beispiel von meiner kleinen Tochter mit ein paar Monaten äh, genau ein einziges Bild reingestellt habe in Absprache mit meiner Frau, und sonst nichts in dieses Internet oder in dieses Facebook äh, kommt und ich dort eben ganz gezielt äh, ein, ein Bild von mir darstelle, weil ich auch politisch aktiv bin, weil ich da Bekannte und Freunde ähm, ähm, einfach auf diesem Netzwerk habe. Das ist ein ganz krasser Unterschied zu ich greife alle Daten ab, habe irgendeinen Typen oder irgendwelche Überwacher oder irgendwelche Systeme, die dann alles da abgreifen. Das ist sehr vereinbar damit, weil wenn man weiß, was man da drin schreibt, wann wie, wie dann die Reaktionen auch sein können, das ist wichtig. Weniger als bei so manchen Bierfesten? Um, Drug-Checking ist nichts anderes wie ich halte ein Reinheitsgebot ein, äh, dass besonders Ingolstadt äh, ja viel Ahnung davon haben äh, seit 1516. Äh, es ist einfach nur ein Schutz für Leute, die so oder so ihre Drogen nehmen. Äh, wenn die Uh, Zeug verkauft bekommen, uh, das gestreckt ist, das irgendwie mies hergestellt ist. Uh, einfach das Beispiel Blei, um es irgendwie so, so grasschwerer zu machen, uh, gibt es immer wieder in den Medien, kann man immer wieder nachlesen, wo Leute bleibende Hirnschäden uh, davontragen, weil Leute einfach profitgierig sind. Uh, und die Konsumenten oder diese Leut Leute, die mal hier ein Bierchen trinken oder mal ein rauchen, die haben noch nicht mal die Möglichkeit, das zu überprüfen lassen, was, was da überhaupt drin ist. Uh, bei Bier ist es klar geregelt. Da sind Brauereien, da gibt es Gesundheitsamt, testet. Das ist in dieser ganzen illegalisierten oder oder äh, verdrängten und, und versteckten Welt äh, nicht so. Äh, Drug-Checking bietet uns die Möglichkeit, äh, Drogensüchtige oder Suchtkranke äh, ganz klar auch irgendwo Hilfen anzubieten. Das heißt, wenn wenn die da hingehen und sagen, okay, äh, ich bin so oder so süchtig, ich will das jetzt gerne nachschauen lassen, äh, dann kann ein Sozialmitarbeiter äh, äh, einfach mal denen einen Tipp geben, hey, Doktor einmal einladen zum Termin, zum Gespräch, mal mit denen überhaupt einen Kaffee trinken oder einfach normal ins Gespräch kommen und die einfach abholen aus, aus ihrer Suchtwelt und Angebote machen. Das muss unbedingt passieren, weil jeder Drogentote ist einer zu viel und das ist eine Möglichkeit, wo man das zumindest eindämmt. Weil ich hoffe, mit dem, was ich die letzten Jahre gelernt habe, Uh, so im, im Piratenumfeld und auch Politik überhaupt uh, so, so eine vermittelnde bis auch uh, ja, leicht ärgernde oder, oder fordernde Rolle uh, in diesem Stadtrat spielen zu können, wo man einfach mit Dinge vorstellt, was, was kommt da technisch auf uns zu, was, uh, um, was passiert mit unserer Gesellschaft jetzt dann, wenn jeder Realtime vernetzt ist, wie wirkt sich das, uh, wie, wie, wie wirken sich so gesellschaftliche Schwingungen uh, in einem Stadtrat, wie übersetzt man das? Uh, das würde ich gern mit einbringen wollen.